Yes. So Champagne Kids, wir grüßen euch herzlich aus Chikondo am Victoria See in Uganda. Ihr wart so lieb und so großzügig und habt uns 3000 Euro geschenkt für einen Brunnen. Den Brunnen, den wir gegraben haben, der hat leider bis jetzt noch kein Wasser gebracht, aber wir sind daran, ein, äh, das so zu reparieren, dass es Wasser gibt. Aber inzwischen haben wir euch diesen Brunnen gegeben, den wir gerade gebaut haben in einem neuen Kinderdorf wo äh, 100 Kinder im Kindergarten sein werden und ca. Ähm, 35 Waisenkinder. Dann wollen wir noch Berufsschulen hier bauen. Und hier ist schon der erste Junge, der mit seiner Mama mmh. eingezogen ist. Sie werden ein Haus betreuen mit 16 Kindern. Wir sind so dankbar für euch und wir vertrauen, dass eines Tages ihr auch herkommen könnt und sehen könnt, welchen Segen ihr in diesem Land verbreitet habt. Ja, gebt euch selber ein Klatschopfer. Ihr seid wunderbare Kinder Gottes. Und Gott hat euch schon verwendet, um vielen Menschen hier in Afrika Freude zu bereiten. Frisches Wasser. Dieses Bohrloch gibt uns 5000 Liter pro Stunde frisches Trinkwasser. Das ist ein Wunder sondergleichen. Und zwar gar nicht sehr tief, ich glaube 60 Meter tief. Also ich freue mich auch, wenn ich euch einmal persönlich kennenlerne, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir mit unserem Chor kommen. Der Lukas weiß ja, wo ihr seid und wird er mich zu euch bringen. Und jetzt wünsche ich euch Gottes Bestes, ihr Lieben. Shalom.